Herzlich willkommen Peter Rodler und vielen Dank, dass du dich äh, bereit erklärt hast, äh, über deine Erfahrungen zu sprechen und über den Kurs. Peter Rodler hat teilgenommen äh, beim, beim ersten Testkurs am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Äh, gemeinsam mit Karl Staudinger habe ich den Kurs geleitet, hat im Jänner und Februar äh, 2011 stattgefunden. Es gab dort zwei Präsenztermine in Strobel am Wolfgangsee und dazwischen, ich glaube, drei oder vier oder sogar fünf äh, Online-Phasen mit rund vier äh, dann auch synchronen Meetings über Adobe Connect, äh, das wir jetzt hier auch verwenden. Ja, was mich besonders gefreut hat war, Peter Rodler war ein, erstmal ein sehr engagierter Teilnehmer und hat dann auch mit äh, der Kursplattform, die in dem EU-Projekt entwickelt worden ist, weitergearbeitet. Äh, ich äh, bin Bereichsleiter im EDV-Bereich der Volks Volkshochschule Neuburg und äh, dieser Kursbesuch Anfang des Jahres hat mich sicher äh, und auch unseren äh, Kursbetrieb äh, geprägt, sagen wir einmal, äh, wobei äh, diese Kursprägung äh, erst in einer Anfangsphase ist und sofort nach äh, Beendigung des äh, Strobelkurses, kurses sage ich einmal, äh, habe ich versucht, das in meine äh, Kurse, die ja schon geplant waren, zu dem Zeitpunkt irgendwie zu integrieren und habe dafür zwei Excel-Kurse hergenommen, die so auf dem Niveau äh, ECDL Core Modul 4 auf äh, Syllabus 5 Basis, wer sich also da in dem Bereich auskennt, wird also wissen, was gemeint ist. Äh, hat sich das also abgespielt und da habe ich äh, Anzahl von in Summe in etwa sieben Teilnehmerinnen, also ausschließlich Frauen gehabt, das ist ja auch nicht unbedingt die Welt, aber immerhin man konnte schon erste Erfahrungen sammeln. Äh, die Rahmenbedingungen waren, äh, dass die Leute auf jeden Fall ein Lehrbuch äh, mit dabei hatten, denn da war der Content zu entnehmen, Dann habe ich im Grunde genommen nicht über die Webplattform Web Plattformen so also vermittelt, sondern da musste schon das Buch am Prime her äh, verwendet werden. Die Webplattform haben wir dann dazu verwendet, um diese Dinge eben vertiefend zu üben, beziehungsweise mit äh, Übungsergänzungen das Ganze auszustatten. Etwas, was wir uns speziell haben einfallen lassen, dieser Live-Support, äh, der zurzeit über das Skype das doch äh, relativ äh, weit verbreitete Web-Anwendung äh, darstellt, äh, laufen kann, kostenlos. Los. zurzeit eben alles in der Testphase, wobei jeder Trainer dann ein äh, entsprechendes Konto hat und mhm. äh, wenn ein Trainer online ist, also ich könnte jetzt in das Skype einsteigen, dann würde das, sich dieses Symbol auf online ändern, dann kann man draufklicken und mit mir telefonieren. Man würde dann natürlich sinnhafterweise auch... Äh, äh, Seiten der, der, der Präsenz von dem Trainer, der Verfügbarkeit angeben müssen, damit die Kursteilnehmer nicht immer schauen müssen, wann ist denn der wieder erreichbar? Also das würde man dann schon auch hier ergänzen. Das Lehrbuch ist dann so aufgebaut, dass immer mit Ende des Kapitels auch ein Reflektieren, eine Übung vorgesehen war. Und hier drunter findet man dann also beispielsweise bei den Diagrammen ähm, findet man dann entsprechend eine Übungsdatei, die man sich lokal auf dem Computer runterladen kann. Dann kann man mhm. den Aufgabenschritten im Lehrbuch folgen. Das wäre also hier die Seite 105 und die fertig bearbeitete Datei gibt man äh, wieder zurück hier unten bei Datei hochladen äh, und äh, das kommt dann zum Trainer, der das überprüfen kann. Nun hat man die Möglichkeit, diese Übung entweder in der Präsenzphase zu machen oder natürlich genauso gut äh, auszulagern in eine äh, Blende, also in eine E-Learning-Phase eine e dazwischen. Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr gute Unterstützung für den Trainer bzw. die Trainerin oder es ist ja nach wie vor, da man sozusagen alle Materialien bei der Hand hat und äh, da denke ich jetzt nicht nur daran, dass wir äh, Kurse abhalten mit Präsenzphasen, sondern, was ich bisher nicht erwähnt habe, auch Individualschulungen vor Ort bei einem Teilnehmer, einer Teilnehmerin, wo sich erst später herausstellt, was die eigentlich alles für Wünsche haben, Den oft sagen die, wir brauchen, was was ich, zum Thema Windows was und dann kommen wir uns auf die Idee, es geht ja eigentlich um digitale Fotografie und um äh, verstreute Themen. Und ich habe hier alles bei der Hand und kann dort ein individuelles Programm zusammenstellen ja, und kann das den äh, Personen dann mehr oder weniger auch überlassen äh, oder wie auch immer, dass man sich diesen äh, Workshop, wie wir ihn nennen, dann äh, einteilt und, und, und so weiter. Aber das ist auch ein ganz ein wesentliches Mittel, dass man egal, wo man ist, also sprich ortsungebunden ist, man hat diese äh, Sachen äh, einfach bei der Hand. Ja, du, ich äh, danke dir sehr für nochmal für die Zeit, die du dir genommen ja. hast, für dein großes Engagement, mhm. <lacht> äh, die ja das das was das Projekt auch erarbeitet hat äh, zu, zu verwenden und und und für das viele Feedback. Mhm.